Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Am Tag der offenen Tür der Golfschule kommt ein Mann ohne Arme und ohne Beine im Rollstuhl und fragt einen der Golflehrer, bitte entschuldigen Sie, aber kann ich hier mein Handicap verbessern? Der Montagswitz.